Willkommen zum kleinen Einmal 1 der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Unser Thema heute Kostenträgerrechnung. In der Kostenträgerrechnung ordnen wir die Kosten den Produkten des Unternehmens, den Kostenträgern zu. In der Tat ist es eine wichtige Aufgabe der Kostenrechnung, die Selbstkosten der Produkte zu ermitteln. Für unsere Muster GmbH ist es wichtig zu wissen, wie hoch die Selbstkosten einer Einheit Muster City oder Muster Family sind. Hier sehen Sie die Kosten, die in der letzten Periode in der Muster GmbH aufgetreten sind. Wir werden diese Kosten jetzt analysieren. Wir haben Material-Einzelkosten, also Rohstoffkosten und Fertigungslöhne. Diese beiden Positionen sind Kostenträger Einzelkosten. Wir können sie problemlos unseren Produkten City oder Family zuordnen. Die restlichen Positionen sind Kostenträger Gemeinkosten. Hier ist eine direkte Zuordnung nicht möglich. Materialkosten für Hilfs- und Betriebsstoffe, Hilfslöhne, Gehälter und kalkulatorische Abschreibungen lassen sich zwar nicht den Produkten zuordnen, lassen sich aber eindeutig den Kostenstellen zuordnen. Das sind Kostenstellen Einzelkosten. Die restlichen Kostenpositionen, Fremdleistungskosten, Versicherungen, Zinsen und Grundsteuer lassen sich nur über Schlüssel den Kostenstellen zuordnen. Es sind Kostenstellen Gemeinkosten. Die ersten beiden Positionen, die Einzelkosten, lassen sich problemlos auf unsere Produkte umlegen. Wir können einfacherweise die Materialeinzelkosten für den Family und für den City ermitteln. Die restlichen Kosten sind Gemeinkosten. Für diese führen wir eine Kostenstellenrechnung durch mit einem Betriebsabrechnungsbogen BAB. Die Spalten des Betriebsabrechnungsbogens stellen die Kostenstellen dar. Die Zeilen des BAB stellen die Gemeinkosten dar. Die linke Spalte zeigt die Summe der zu verteilenden Gemeinkosten an. Die ganz rechte Spalte zeigt den entsprechenden Schlüssel an. Mit einem entsprechenden Tabellenkalkulationsprogramm lassen Sie sich auch bei großen Unternehmen mit vielen Kostenstellen diese Berechnungen leicht durchführen. Letztendlich haben wir die Gemeinkosten, die vorher in einer Spalte standen, auf die Kostenstellen verursachungsgerecht umgelegt. Jetzt stehen die entsprechenden Zahlen in einer Reihe. Unsere bisherige Tabelle beinhaltet nur primäre Gemeinkosten. Noch haben wir sämtliche Kostenstellen hier aufgeführt. Der nächste Schritt besteht in einer Umlage der Kosten der Vorkostenstelle, die Kantine oder Instandhaltung, auf die Endkostenstellen. Die 5,5 Millionen der Kantine und die 11,8 Millionen der Instandhaltung werden auf die vier Endkostenstellen verteilt, erscheinen dort als sekundäre Gemeinkosten. Schließlich bleiben nur noch die Endkostenstellen übrig. Wir erhalten die Materialgemeinkosten, die Fertigungsgemeinkosten, die Verwaltungsgemeinkosten und die Vertriebsgemeinkosten. Im nächsten Schritt errechnen wir jetzt die Gemeinkostenzuschlagssätze. Die Bezugsgröße für die Materialgemeinkosten sind die Materialeinzelkosten. Wir dividieren entsprechend 67 Millionen durch 498 Millionen. 13,6% Materialgemeinkosten Zuschlagssatz. Die Bezugsgröße für die Fertigungsgemeinkosten sind die Fertigungseinzelkosten oder Lohnkosten. Wir dividieren 232 Millionen durch 66 Millionen, erhalten einen Fertigungsgemeinkosten Zuschlagssatz von 348,9%. Es ist nicht unüblich, dass Fertigungsgemeinkosten in derartigen Größenordnungen berechnet werden. Aus Material- und Fertigungskosten berechnen wir jetzt die Herstellkosten. Diese 865 Millionen sind die Bezugsgröße für den Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz. Wir dividieren die 115 Millionen durch 865 Millionen, erhalten 13,4 als Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssatz. Und letztendlich dividieren wir noch die 42 Millionen durch die 865 Millionen, und erhalten mit 4,9 Prozent den Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz. Damit haben wir sämtliche Schlüssel, um die Gemeinkosten auf unsere Kostenträger umzulegen. Die Ermittlung der Selbstkosten für die Produkte eines Unternehmens nennt man Kalkulation. Die eben vorgestellte Kostenstellenrechnung und Ermittlung von Gemeinkostenzuschlagssätze ist nur erforderlich für Unternehmen, die sehr unterschiedliche Produkte herstellen. Wie zum Beispiel unsere Muster GmbH. Wird ein Unternehmen nur ein Produkt herstellt oder sehr ähnliche Produkte herstellt, zum eine Sorten, wird die Kalkulation sehr viel einfacher. Für ein Produktunternehmen reicht eine simple Divisionskalkulation, für Sortenproduktion reicht eine Äquivalenzziffernkalkulation und nur bei unterschiedlichen Produkten sind wir auf die Zuschlagskalkulation mit den Gemeinkostenzuschlagssätzen angewiesen. Ein Kraftwerk zum Beispiel ist ein Einproduktunternehmen. Es wird nur ein Produkt, nämlich Strom, hergestellt. Sämtliche Kosten sind diesem einen Produkt zuzuordnen. Sämtliche Kosten sind Einzelkosten. Wir können auf eine Kostenstellenrechnung verzichten und legen die Gesamtkosten einfach auf die produzierte Menge an Strom um. Die Kalkulation besteht also einfach in der Division der Gesamtkosten durch die produzierte Leistungsmenge. Daher der Name. Divisionskalkulation. Die Gesamtkosten betragen 1,155 Millionen, die produzierte Leistungsmenge sind 16.500.000 Kilowattstunden, folglich betragen die Selbstkosten 0,07 Euro pro Kilowattstunde. Auch ein Steinbruch ist in gewisser Weise ein Einproduktunternehmen, wobei hier das Produkt in mehreren Qualitäten auftritt. Wir können hier eine mehrstufige Divisionskalkulation durchführen, wobei wir eine einfache Kostenstellenrechnung mit integrieren. Unser Steinbruch ist in vier Kostenstellen gegliedert. In der ersten Kostenstelle werden große Gesteinsbrocken gefördert. Wir haben eine geförderte Menge von 5000 Tonnen, Die dafür allenfallenden Kosten waren 80.000 Euro. In einer, in einer einfachen Divisionskalkulation können wir 80.000 durch 5.000 dividieren. Und erhalten 16 Euro pro Tonne Geröll. Die Kostenstelle 2 ist die Brechanlage. Hier werden die großen Gesteinsbrocken zu Steinsplit vermahlen. Aus 5000 Tonnen Rohmaterial werden 4500 Tonnen Steinsplit. Die dafür anfallenden Kosten 64.000 Euro. Wir führen mit einer Division durch. Im Zähler des Quotienten finden sich die 64.000. Plus die Einstandskosten für die 5000 Tonnen Geröll, also 5000 mal 16 Euro pro Tonne. Im Nenner des Bruches findet sich die erzeugte Menge 4500 Tonnen. Die Selbstkosten einer Tonne Split beträgt also 32 Euro pro Tonne. Die dritte Kostenstelle ist die Sortieranlage. Hier wird der Split gesiebt. In unserem Beispiel werden aus 4500 Tonnen Split. 4100 Tonnen gesiebter Split kosten dafür 42.000 Euro. Wir dividieren wieder. 42.000 Euro Kosten in der Siebanlage plus die Einstandskosten 32 Euro pro Tonne mal 4500 Tonnen dividiert durch die erzeugte Menge 4100 ergibt 45,37 Euro pro Tonne sortiertem Split. Die vierte und letzte Kostenstelle ist die Verladeeinrichtung. Hier wird der Split verladen. Von den 4.100 Tonnen Split wurden 3.800 Tonnen verladen. Die anfallenden Kosten betrugen 4.000 Euro. Wir rechnen eine einfache Divisionskalkulation. 4.000 Euro plus 3.800 mal Einstandskostenpreis durch 3.800 Tonnen verladener Split. Ergibt 46,43 Euro pro Tonne verladener Split.